Entweder ist diese Quest ist super einfach oder ich bin jetzt irgendwie viel zu stark. sofort ganze sofort und sie haben so. locker jetzt ich hier rein macht den ja. gehe ich einfach hier rein und mache den leidenssatt. perfekt. So. Etwas Glück krieg ich ihn hier mit sie erledigt, ne? oder mit ihr. Oh äh, kannst du ihn vielleicht? nicht töten stimmt so, ne? 38 22 auch 38 Oh, ah. Martin ja. Nein, Martin, dort steht dieser steine für die gacha in rüstung sind einfach so mäuse versteckt so was haben wir denn noch hier übrig bewegt sich auch nicht ähm, du hast einen silberbogen Ich noch ein AP, aber... Dafür ich habe doch Ich habe alle meine Bündnisse. weil ja. jetzt zum ersten Mal passiert, ne? wo irgendwie äh, die ganzen DLCs oder Paralogs gemacht haben. Ne? Und dann die letzten, die wir mal gemacht haben, waren glaube ich immer die einfachsten. Ne? Weil dann zu dem Zeitpunkt glaube ich schon immer levelt sind, ne? Wenn ich das Spiel wahrscheinlich so denkt so hör mal, du musst jetzt eigentlich dahin gehen, ne? Und diese Story-Quest machen. Wir machen ja die ganze Zeit weiter und weiter. Aber trotzdem, die Gegner sind Level 13. Ich bin ehrlich gesagt noch unterlevelt den nummern her Ja, so viel dazu ne? das sehr gut da ja, sie also bekommt geschwindigkeit deswegen wird das ein bisschen schwierig ja so rauszufinden wer von den beiden am besten sein wird Gregory macht unglaublich viel mehr schaden aber die drin ist schneller 34 beide 34 was ist das hier man einfach mit dem Schwert 32 34 ja man, dann dann es die Mitte auf ne und die können auch irgendwie nach links und nach rechts laufen ne immer das passiert ja ich weiß nicht Haben ah, schon der nächste Haufen ne? In der Mitte aufgetaucht, da sind einige fliegende Einheiten dabei. Feueralanze, Silberklinge, Kriegerschwert. Sondern als Anspielung an charaktere sein. Stimmt, ne? Also warte mal, hey, Mann, oh nein. 29 bis zu in... nein du bist nicht schneller <lacht> stimmt du hast berlin natürlich bist du nicht schneller so, aber jetzt hat... warum oh, sie so viel Werte. Ja. so ähm, feuerlanze mal 2 29 das sind 5 sie nimmt dadurch schaden aber ist glaube ich okay was gleich ähm, erstmal hier ja auch neu laut aufgetaucht nähne nee, hm. das ist so eine gute idee ist Und dann kann der schütze ihn nämlich erreichen Also ja, du musst jetzt daraus raus. Das ist ein Tomahawk mit 46 Angriffskraft. Du hast auch ein Tomahawk, ehrlich. den ja mal. So. Das war ja natürlich, wenn ich irgendjemand jemand mit Elfen Donner packe, ne? Nicht Elfen Donner äh. F Wind, mein Gott. 29. Du hast 26. Verdammt. hier nach vorne gepackt oh, also einige rüstung daneben was jetzt machen ah, der axt kommt ja gedacht der schütze wird jetzt sein sich platzieren Und einfach für jeden den blick hier blockieren wenn bringt irgendwie nicht so in diesem Spiel, ich gesagt könnte meinen, damit wenn die fliegenden Einheiten alle mit einem Schlag weg, aber irgendwie nicht, ne? So. Du hast eine Silberaxe, du so hast eine Silberklinge, ich gar keine Fernkampfangriffe. Cool. Das heißt, ich kann mich ja locker rein bewegen Den töten. Ja. Jetzt haben wir den einzigen magischen angriff her weggepustet was bedeutet wir können schon wieder mal ja bewegen die kann alles denken außer du bist nee. nein aber trotzdem perfekt ja, die situation ist gerade ein bisschen nervig vielleicht wenn man Hauptcharakter erst angreifen soll Geräusche von denen. Wer was Glück kann, kann sich paar Netdowns gemeint um Wow. Ja, noch einen bitte. Wie schafft er es mit neun Prozent die ganze Zeit so zu kriegen? Perfekt. Er fehlt 1 AP. Deswegen kriegt sie mehr Crit-Chancen. Sehr gut. Jo, hey, was geht? Oh Gott! Au. Durch, durch, daneben. Riesiges Buttermesser, was der da schwingt. Okay. Okay. Keine Verstärkungstruppen. Cool. Was soll den ja fertig machen? Schuhen. mag jawohl Entschuldige was? Du bist ja stehst da schon wieder irgendwo drin Geh mal da raus bitte. Nichts an Erfahrungspunkte geben, man trifft sogar er. Okay, dann macht mal. Da wird die Kamera vollkommen verkehrt irgendwo dran ja. gerade so hast also du nicht so ein anti-pferd dingen nee. anti-pferd den ja so. kein tag kein tag Sag ich im griff bisher alles im griff hat er zweimal schaden es nee. nicht so das ist halt schon wieder ein dingen nee, schon wieder irgendwo da rein platziert Ey, dieser sack dann machst du nur Bögen, ja ja Ich kann nicht alle treffen. Ich bin Magier. Magier stehen über uh, noch mehr Präzision. Magier stehen über Feldbusse. Na, ja, cool. Ja. Also nicht nur Level 10, als wir angefangen haben hätten sie jetzt schon wieder ja, so viel erfahrungspunkte bekommen oh. mache eben platz ja ich schaue jetzt um, keine sorge äh, wer hat den haltstab tun ne? sie hat kein dings stimmt sie hat keinen support also keine die immer die fähigkeit von vorne So, oh, der ist weg diese person ist tot haben wir hier noch ein dieb und so ein typ noch lächerlich einfach ich habe mich ja nicht schon wieder hier vor aus dem fenster lehnen ne? aber ist doch bisher relativ easy was ist der haken oder oh, so einer der herr möchte er sich auch mal irgendwann bewegen wenn es geht die frage ist muss ich das jetzt wieder gleichzeitig alles hier aufmachen oder muss ich das hier aber nicht Ist halt egal in welcher Reihenfolge oder wann oder wieder was so, ich habe gerade den Stab auf sie boah Alter, wie konnte ich nur vergessen einen Stab hier mitzunehmen hier was geht so. in ins gesicht oh, 13 sehr cool stärke verteidigung alles was sie braucht ne? Das ist das General-Level-up. So, hm, besser. jetzt hast du aber so und je nachdem hat jetzt hier noch zu so ne, hat schon leicht zu ende kann aber nicht sein ich bin das hat die aufnahme ist jetzt eine stunde 35 kann unmöglich sein Das war einfach immer so gut. Was ist hier passiert? Weil ich nehme mal so starke Gegner, können sie ja nicht hier reinpacken. Einfach nur, weil ich hier acht Leute irgendwie bekämpfen muss, ne? Ähm, mit acht Leuten kämpfen muss, meine ich. Stimmt, das ist auch eine Briten Einheit. Sehr geil. Starke gleiche Level wie links. Okay, gleich. Oh, jetzt kommen wieder mehr. Ja, gotcha. Ich habe noch etwas Geld. Wo sie? Oh, da steht er aber richtig gut. <lacht> Komm, Mann. Da steht er ja richtig gut, Leute. Ähm zu 19. selber Schwert, dass mich raten nein keiner von euch hat wir nehmen mal kurz einen schritt zurück hier ne? hier sind einige dinger zum aufladen so 22 ähm... den gedoppelt boah Sie eine geschicklichkeit von 35 nee, irgendwie ort wo ich mich reinstellen kann nee. kann ich sie da stehen lassen ich glaube ja eher nicht Ne. mehr <lacht> <jetzt> <lacht> 37, 42, der macht nichts. Doch, macht er wohl. Okay, wir gehen mal einen ganz kleinen Schritt zurück hier. Da sind sie ja richtig gut gespawnt gerade, ne? So, du machst mir 28. Sie macht ihn fällig 28 und du machst mir 16. Okay, das können wir machen. mal hier drauf gehen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Oh hey. Du kannst mich von der Entfernung treffen. Das ist ja mal richtig nett. in Magie-Projektil. 29. So, habe ich Zitrin hier. Das ja soll mich beschützen. Hahaha. Hm. <lacht> <lacht> Hm. Kann ich eh näher? Kann ich mich um ihn kümmern, wenn ich da in der Nähe bin. Ich habe spielt halt irgendwie nicht angenommen, ist ich schon zu schnell da bin, ne? In der reichweite wenn die nicht irgendwie irgendwie leute da genau dahin platzieren oh mein gott. man hätte den voll erledigen können so. oh mein gott ah. das ist ja noch schlimmer position jetzt hier irgendwie wird der name als beserker nicht so gerecht beserker sind normalerweise sehr krit intensive charaktere irgendwie sehe ich davon nichts so, sie kann doch glaube ich liegen, ne? Mach mal. Ja, natürlich sobald ich es erwähne ne? fängt sie an zu ein bisschen zurecht boxen also bitte nicht zu kräften so, so. Ah, natürlich hast du ein uns hm, wenn ich Raphael hier im packen nee, kannst du ihn erledigen Ach. So red. Nein. Ah. Was du? 19 Geschicklichkeit. Okay, er wird hier nicht doppeln. sie mit einschlag erledigen ich habe geschicklichkeit und sie erreicht mich auch nicht er erreicht mich aber ein zwei drei vier fünf. okay ich muss Ich könnte auch den versuchen, ja? Ich möchte Lanzenkämpfer zwar treffen, aber... Nein, das reicht natürlich nicht. Oh mein Gott. Und ich kann auch nicht. dann kommt veronika und hält ihn wieder hoch ne? also lange hat nicht 30 halt ne? oh, passiert so, er geht wahrscheinlich jetzt auf Dings los ne auf leben bleiben wir noch da von neun Reichweite von uns. Okay, los. Ja. Ich kann dich nicht einmal mit chancen allein lassen. Du gehst immer macht alle kaputt. Oh, was so? Schaden. So hat er 24 hat reicht, gereicht um sie zu erledigen alla ja. uh, uh, uh. ein Bisschen knapp gerade 14 unsere DLC-Karte. Die kriegen an beim nächsten Level ja. Nächsten Kapitel noch einige Level. Deswegen versuche ich mal die ganze Karte, die jetzt noch nicht hochgelevelt sind. Hier zu leveln eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, die zu benutzen. ne? Ich muss mal kurz einen Schnitten machen und wieder da. Wir machen einfach mal hier so und sie hatte irgendwie keinen Bock, irgendwie ihn hoch zu ein. Also, ja, kaputt. Komm schon, Mann. noch mal das hat ganz anders das hätte man alles verhindern können indem irgendwie sie ihn hochgealtete warum hat sie es nicht gemacht sie hat stärkung unendlich mal also sie hätte ihn locker hoch rein können es hätte keine konsequenzen für sie gehabt ich glaube sie hat sich noch nicht mal bewegen müssen wir schon mal hier hin wenn das und schillen wir hier weiter ne? so, je nachdem was natürlich hier wieder kommt ne, am ende wenn wir ja sehen wie schwierig das hier ist ne. So. ich meine ja, habe ich noch irgendwas anderes außer das hier wenn jetzt obwohl ist elfenwind eigentlich besser also meine version von elfenwind hier ausweichen 10 90 kraft oh wow. ich nutze die Silberklinge sowieso nicht gehe noch nicht da drauf ich mache jetzt noch mal die leute da kaputt ne? wow Ähm, ja, ich hätte mal, warum oh, habe ich hier keinen Stab gegeben? Ja, oh, er kommt jetzt auch noch. Gut, muss ich mich zu dir. jetzt bewegt sie sich aber da war nicht teil des plans Kollegin. aber also kurz davor aber noch machen nur hier hingehen ja weiß dieses kapitel lässt sich doch nicht so einfach hier austricksen oder Ah, Komm guck, guck mal, was hier passiert. Ne, ich bezieh mal ihn in. In Fall hat jetzt irgendwie euch, nee warte, hier kommt sowieso da irgendwas, ne? Und ja, genau, das habe ich mir eigentlich gedacht. Genau, das wollte ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, da kommt irgendwie so eine Brücke, die uns jetzt alle miteinander verbindet. Aber das ist irgendwie noch schlimmer. So, alles, was ich jetzt machen muss. Kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt noch irgendwie hat beschwört. Was also ich sehr stark annehme. Oh, sie kann hier nicht vorbeilaufen. Ja, warte mal. 38, 26, 51. mein was hat sie so für eine, so eine super Attacke sie hat nur Helden beschwören ne? ich meine 51 ist eine Menge Schaden ne? oh, er hat 40 aber er ist auch super langsam ne 23, 20 und bald wird er gedoppelt von dem Ding. Aber das macht gar keinen Schaden. Er kann nur hier von Schaden nehmen. Aber er nimmt nur 11 Schaden. Das kann unmöglich so einfach sein. Sie wird noch irgendwas zu machen. Sie wird noch irgendwas machen, um hier den Tag zu ver verderben. nicht hier an oder oh, sagen ich auch nicht schlecht. Ne? da kann man Heiler eigentlich leveln ich weiß dieses kapitel ich ich ja, wo kommen sie Okay, das ist okay. Ah, sie kann sich nicht bewegen, cool. dagegen gibt es eigentlich auch eine sehr einfache Lösung, ja. Warte mal, hat sie nicht Anker? Sie kann sich bewegt werden, aber ich kann sie immer noch festhalten. Ne? So. so, und dann nehmen wir dich hier. Bluff. He, he, he. Da wir uns um die ja noch. ist 37. den hier machen, ne? Warte, ja schon wieder... Das ist ein Rudergerät. Schade. Ich <lacht> hab Chaos dein abgefeuert und du bist weg. das hier hat keinen heilstab aber ich habe meine aufkakte ja oh sehr gut ich habe sie hat keine rosen an die Hosen irgendwie gleiche, gleiche Farbe wie ihre Hautfarbe. noch ein paar mehr Leute für Erfahrungspunkte und so ne God, das macht eine Menge Schaden dann neben so und ich hauen wir mal, mal wieder fest weiß das nicht dass diese Strategie so lange relevant ist schon fast schlecht. war nur fast. Wow. Mm -mm -mm -mm -mm -mm. Mm, mm, mm. Na, na, komm her. Weiß der das ist wie Kisara aus, jetzt den ja machen das gefühl wir haben wir hier im griff Zack. Oh, ja. so, der kraft von bar und ja ich dachte, ein bisschen mehr an weil er nach ist. ist auch nicht schlecht ist ne? Fünf Prozent, Kollege. Muss nicht jedes Mal krippen, okay? währenddessen können wir uns hier um. nicht ne ja ich weiß aber wann Punkt und so ne oh. meinpier kannst du sagen wagen solange sie jetzt nicht noch irgendwas beschwert oder so wird das hier voll einfach spoiler Ein schleunigen gerne gut er jetzt treffen kann seiner buch und so. so ich will auch ihn nach oben bringen ne? Ich ja ankommen, ne? Ich do, äh, nicht du, äh. Du. Aber es ist okay. Oh, ist Sonic der Hedgehog, Angriff. Und ja das war wahrscheinlich eines der einfachsten kapitel überhaupt sind sofort und so ansammeln nee. auch nie überhaupt als heilung niemand nee. aber noch so ein bisschen erfahrungspunkte hier grinden er hat nichts an erfahrung und ja da scheint wohl nichts mehr zu kommen ja gleich ne? so, bringen wir erstmal dich ein bisschen zurecht ne? <lacht> Ich glaube nicht, du verstehst, was hier los ist. Du kommst zu uns. Du verstehst nicht, Alter, du gehörst zu uns jetzt. Auch wenn du wahrscheinlich nie benutzt werden wirst. So, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier schon reingegangen bin mit ihm. ich gar nicht machen kann man und zurück Na ne? oh, ja, jetzt kann man glaube ich mal machen Das hat ja... Achso, das hat... Das hat Aktivierungsfeld einfach so. so. Ja, jetzt können wir da reingehen. Ne? Aber wir machen dich einmal noch kurz hier. Nein, das war natürlich nur klar. Ah, du holst ja noch einer ab. Immer noch keine Geschwindigkeit. Ich kann sie mit einem Schlag wegpusten ne? Oh, du hast null Crit chance genau das will ich sehen okay. so, ich würde sagen du machst du machst sie platt, ne? platt wenn es überhaupt geht ich habe marke macht nichts an schaden cool aber kann sich kontern ne? ja, jeder macht dich jetzt platt Warte, wo kannst du kontern? Hat er dich? Oh mein Ding hier. Der ja, cool. Nur hat sich C drehen, denn klappt ne. Wow, da war eins der einfachsten kapitel überhaupt jeder ist am leben zittern ist noch level 12 da wird es gleich ändern glaube ich na oh Gott! perfekt in leichten Brise erledigt. Ach, hat genauso reicht. Erfahrung Na ja, guck mal, da ist Geschwindigkeit. Okay, das war super einfach. Okay, warte mal, wo ist der linke Arm? <lacht> Celestia, wo ist ein linker Arm? Er ist mit dir verschmolzen. Und ja, das war erschreckend einfach. Ich hätte ihn vielleicht viel früher, früher machen sollen. also die sie? wieder abgestellt それは私には関係のないことだわ。あなたはエンブラ 私 だからこそ仲間そう。 あなた仲間歓迎 ist jetzt eigentlich ein guter oder ein böser Charakter? Ich weiß halt immer noch nicht. Ich nachden, nach der Aufnahme mal nachschauen. Und haben wir nämlich eine Antagonistin in unserem Team. Emblemyronica verfügt über eine Vielzahl von besonderen Fähigkeiten, darunter das Beschwören Verbündeter aus anderen Welten. Die synchro Revanche erhöht den Angriff der Einheit mit XX x gleich 30% der Differenz zwischen aktuellen KP und Maximum KP der Einheit. Die Bündniswaffe hier auch verhindert Gegengang, wenn die Einheit den Kampf initiiert. Die Bündnisfähigkeit Kontrakt ermöglicht Verbündeten, die bereits eine Aktion ausgeführt haben, einen weiteren Angriff- oder Item-Einsatz. Das ist Tanzen, ne? Der Bündnisangriff hält beschwören, ruft einen Verbündeten aus einer anderen Welt herbei, der sich in der Schlacht unterstützt, der dich in der Schlacht unterstützt. Okay, da war super einfach. <lacht> Gut, aber kann ja auch mal sein. Er ne? hat locker zwei Parts nur, ne? Zwei sehr kurze Parts sogar. Also kurz für mein Verhältnis. Und ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob sie eine ein guter oder ein schlechter Charakter ist. Also guter oder böser Charakter meine ich. Darüber habe ich einige Leute mal reden gehört, so. dass anstatt irgendwie... Einige Leute haben sich irgendwie so ausgelassen dass anstatt, dass wir irgendwie gegen unsere Embleme... Also die Gegner, die haben ja auch eine Weile lang irgendwie ja, Dings hier. Die haben ja auch eine Weile lang Marv und Co. gegen uns eingesetzt, ne? Einige Leute haben irgendwie... Äh, waren ein bisschen enttäuscht, anstatt gegen unsere eigenen Embleme dass wir nicht irgendwie gegen Bösewichte aus Fire Emblem kämpfen konnten, ne? Also hat die Bösewichte ja so Ringe von Antagonisten aus Fire Emblem kämpfen müssten, ne? Also hat die diese Charaktere dann haben, ne? Da wäre doch super geil, ne? Also ja, Eik gegen den schwarzen Ritter oder ähm aber der Schwarze Ritter ist ja mehr so nicht der Hauptbösewicht, das ist ja mehr so der bisschen so der Rivale von Eik, Aber ja, der Schwarze wäre cool gewesen, ne? Ike gegen den Schwarzen Ritter und so Leute wie ich glaube nicht war der Hauptbösewicht aus dem ersten Fire Emblem. Ja Schamane oder Dunkelmagier oder was auch immer. Ja, das ist aber meistens ne Die meisten bösewichte sind als irgendwie so dunkle Magier oder so. Ne, Hier so Lion aus einem 8 oder Nerd aus einem 7. Boah, sehr viel aus einem 6. das wäre doch cool gewesen. Ne? Wie ist noch mal den seine Waffe Eckenhart oder irgendwie so Ist ja, so ein riesiges Zepter, dass ich in so ein riesiges Schwert umwandeln konnte. Das ist richtig geil aus die Animation von dem. keine ahnung weil ist hat die sachen ne? also vor allem 9 und 10 überschneiden sich ja ne? da hat man mehr oder weniger die gleichen charaktere Dann hat man vor allem 1 und 3 die überschneiden sich auch und da hat man gar nicht so viel auswahl so an Hauptbösewichte glaube ich ne? und die hauptbösewichte sind ja im endeffekt meistens immer irgendwelche super böse dämonen oder drachen oder irgendwie so was ne? Also hat man das damals mit Final Fantasy gemacht. Hier mit Final Fantasy des dieses, idee dieses Kampfspiel von Final Fantasy dazu, hat da sie zwei Seiten: die guten und die bösen. Hat sie alle Hauptcharaktere von allen Final Fantasy spielen und aller, und aller Bösewichte von einigen Final Fantasy spielen. Von allen Final Fantasies. da hat man einfach auch immer nur die Charaktere genommen, die sich irgendwie die am besten irgendwie passen. Hier im Final Fantasy 10 zum Beispiel hat es irgendwie. Also zum Beispiel Jack was ja, also er war mehr oder weniger der Hauptbösewicht, aber der war nicht der letzte Boss, da war ja diese kleine Kakalaki, ja, diese, dieser Geist von You, yeah, wenn auch immer noch mal hieß. Da kann man natürlich nicht als Hauptbösewicht da reinpacken, ne? Nimmt man lieber Jackt hier, ja, ne? Der sieht cool aus. Passt irgendwie mehr, hätte man auch mit dem Spiel ja machen können, ne? aber da wären dann hätte irgendwie wieder irgendwie, weil nicht Embleme irgendwie erschaffen müssen mit ihren eigenen Effekten. Jetzt ne? irgendwie für jeden bösewichtigen Emblem noch mal irgendwie so eine eigene Fähigkeit und so was. Alles hier reinpacken müssen und so, ne? aber hat wer so das wäre 10.000 mal geiler gewesen, ne? als dass wir ja gegen Marv und Co. kämpfen, nur halt als zwei spieler version als böse rote Recolors Also ah, machen, ne. Kann nicht zu viel verlangen. hat sie hier? Okay, sie ist unter Edelgard. Hm. Ja, ich nehme an, die sind alle nach Dings hier nach feiern Emblem teilen sortiert, ne? feiern Fire Emblem 1, 7, 9 und 10. Äh, Awakening war 13, ne? Fels war 14. Aber Family. das kann das nicht schon vor feiern im free Houses raus so kurz oh, messer im kampf schaden minus vier. E. Vaga. wie spricht man sowas aus ich weiß diese diese striche überein Die sind irgendwie weil ich zum langziehen elie vaga irgendwie wird das aussprechen weiß ich nicht das ist ja wie bei pokémon pokémon hat ja auch so ein strich über, über e. pokémon pokémon pokémon also nicht wenn ich die genaue aussprache ich weiß im japanischen wenn du so ein strich über wenn du so ein strich über ein zeichen hast, dann wird er lang gezogen irgendwie so ein schriftzeichen das darüber ist so ein strich dann bedeutet das sozusagen der wird der wird ein bisschen lang gezogen. Das ist halt jetzt ja ein zweimal genau gleiche Zeichen hintereinander, glaube ich. So, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben heute ein paar Supports hier noch so freigeschaltet, ne? Ich habe so viele Supports gehabt, ne? Ich habe mich Warte, mit Gregory, mit fall hier die ganze Zeit Supports gefahren auf der linken Seite. Wie ist denn das schon bitte? Wie ging das schon bitte wieder nicht? So, so Raphael, bist du hier irgendwo? Wenn ich dir ausgehen, Geschenk geben kann. Da nee. Nee. So, gucken wir mal, was hier wieder in Brunnen ist. Ne? Was braucht ihr denn hier schon wieder im Brunnen? Blau, okay. Also, falls ich jeder Spiel noch mal irgendwie auf einen höheren Schwierigkeitsgrad noch mal spiele, für mich dann weiß ich definitiv mit welchen DLC-Kapitel ich hier anfangen werde. Das war ja super einfach. So, die Sache ist jetzt aber nächstes Mal, wenn wir in der Story-Mission gehen, dann sind wir ja mit einigen überlevelten Charakteren drin. Ne? Also, die sind jetzt schon recht überlevelt für die nächste Story-Mission, würde ich sagen. Ne? Weil die ist glaube ich, Level 14. Ne? Mein Nell und Raphael brauchen wir ja nicht unbedingt, obwohl die werden mal. Ich will halt sehen, was passiert, wenn ich. Ich nehme jetzt mal an, die nächste das nächste Kapitel heißt die vier Bluthunde. Also nehme ich mal an, wir kämpfen auch gegen die, gegen die ganzen bluthunden ne? Das heißt, also die beiden sind ja noch übrig, also Sofia und Gris. dass heißt, die beiden müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Madeleine können wir auch mitnehmen, einfach nur wegen Konversation. Also überwiegend werden wir die ja alle mitnehmen. Und dann im nächsten ich weiß ja nicht was danach kommt noch so hm. dann gibt es ja noch zwei paralogs ne zwei nebenquests dann werden wir die erstmal kurz auf der bank packen ne? und ja ansonsten hm. was will ich machen mein zimmer ich bin voll ungewohnt, dass ich jetzt keine Supports freigestellt habe. Aber es ist halt auch schwierig, ne? weil einige haben schon irgendwie voll viele. Wir müssen jetzt nur noch A-Rang haben und ich nehme an, das ist ein bisschen schwierig zu holen mittlerweile. So, wir gucken uns noch eine... Wir gucken uns noch eine... Wir gucken uns jetzt noch einige Bandgespräche an, mein Gott. Da sind eine Menge. Und deswegen war das Kapitel wahrscheinlich auch so einfach, ne? weil ich viele Charaktere irgendwie so also, gute Fähigkeiten gegeben habe. Ne? So, Marv hat mit Rafal ein bisschen geschnackt. Dio ja irgendwie ein Tiki. Mhm. Okay, ich überlege auch gerade, wenn ich hier so ins finale Team schon reinpacke. Also, meine ich, Nell und Raffal, wahrscheinlich ne Gregory, weiß ich nicht. Einfach nur, weil sie schon irgendwie, weil ich nicht so am Aufholen ist. Sie ist einfach viel schneller. Also, er macht sehr viel mehr Schaden, ne? aber sie ist halt ein bisschen schneller und Schnelligkeit ist halt ein bisschen wichtiger, würde ich sagen. So, Madeleine hat. Hier einmal mit Sigurd trainiert. Davon hat sie auch Treffer plus 15 sich abgeholt, wo ich sie viel besser war in diesem Kapitel. <lacht> so dann habe ich noch mit ihr die beiden Level von Eik geholt. さっきの cool Mein Vater wurde von einem schwarzen Ritter getötet so und das einige Charaktere die heute nicht die wir heute nicht zu sehen bekommen haben einfach nur weil wir nicht so viele Charaktere mitnehmen konnten und zwar john mit arika 10 den will ich natürlich auch mal benutzen, ne? weil er super hohe Werte ich habe so viel Ihr habt genauso viele Probleme wie wir. Ich kann es sein, dass ihr auch Probleme habt, so wie wir. Die Embleme haben keine Probleme. So, Mikaya, habe ich mir jetzt Celestia trainieren lassen. Celestia ist ja ganz oben. Ja, 15. <lacht> これまでもこの先に ja, irgendwie wurde sie irgendwie da reingepackt von allen anderen. Ja, die Priesterin des Lichts, ja, die ist voll. Die war irgendwie wichtiger als irgendwie der König oder so. Also der angehende König, der in unserer Armee war. Ja, du habe ich mir zu trainieren lassen. jetzt haben wir heute auch nicht gesehen. Verdammt. Das ich war noch nicht mal im letzten Kampf. So. Dann haben wir Korin mit Zitrin, welche wir heute gesehen haben. Sie sind sie schon irgendwie 13 auf 14 heute? Was? Ich habe Geld äh, Internet. Und <lacht> oh, dann haben wir noch Nell mit Balev trainieren lassen. Obwohl wir auch nicht viel gesehen haben. Wir haben irgendwie gar nicht viele Band. Sachen irgendwie gesehen heute. Jetzt weiß ich, woher sie mir so bekannt vorkommt. Jetzt lass uns etwas Tee trinken, damit ich euch respektvoll anschauen kann. Was wortwörtlich ein Dialog in Fire Emblem. Ich glaube, Free Hope war nicht Free Houses, Free Hopes, dieses Warriors-Spiel. er ja, war glaube ich ein archivment irgendwie. You looked respectfully at a person oder irgendwie so was. Du hast jemanden angeschaut, aber mit Respekt. Keine Ahnung. Irgendwie so was. So wie die meme ne? So, dann sind wir ja schon fertig. Ne, wie gesagt, Arena wird jetzt wieder als Offscreen gemacht, ne? Dann heißt es dann endlich mal weiter mit der Story. Ne, beim nächsten Mal, wir haben die Story. Ist alle 14, das heißt, einige Charaktere sind hier etwas überlevelt, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Ich hoffe, wir können zwölf Charaktere wieder mitnehmen, ne? damit halt nicht die Charaktere, die unterlevelt sind, hier voll hinterherhängen. hängen. muss jetzt schon wieder sie hat vier Level bekommen. In diesem Kapitel, sie hat drei Level bekommen. Das ist schon ein bisschen krass, keine maximierten Werte bisher. Aber wir haben noch einige Level 10 Charaktere. Ne? Einige sind schon Level 12. so ne? wollten wir heute mitnehmen. schon wollte ich glaube ich auch mitnehmen. schon ne? ist schon irgendwie so schwer hoch zu leveln. Ivy, also ja, da muss noch etwas hier eine Charakter muss ich gar nicht ändern. gut aber ich würde sagen das war es heute relativ kurz für mich für meine verhältnisse ich bin ja nur zweieinhalb stunden bisher am sitzen dabei ist es noch mittags nachmittags und ja ich werde aber trotzdem nicht noch mal heute aufnehmen weil hier die ganze somnial aktion ja ganze action im somnial die dauert schon immer ein schon angeln dauert jetzt irgendwie voll lange wenn ich jetzt nur so dicke oschis hier reinziehen kann und ja meine vorbereitung was sieht ja alles da lasse ich mir sowieso immer zeit aber ja wird schon irgendwann hm, ich wollte gerade ich habe jetzt wir haben jetzt heute freitag ne? als ein part geht nur nach oben dann habe ich ein für samstag und für sonntag ich glaube dann werde ich wieder entweder samstag oder sonntag pause machen beim uploaden aber ich weiß es nicht da so, und ich muss die Kostüme von den Leuten ja wieder entfernen, weil ich krieg langsam Angst <lacht> so In dem Sinne sage ich da Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat aber gefallen. Wenn nein, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sage ich Tschüss. Ich gehe.